Also das Normalübliche mit Ablenkung und Pro Prokrastination ist für mich keine schlechte Erfahrung, äh, denn ich habe festgestellt, dass die Effektivität bei geistiger Tätigkeit äh, gerade nicht dadurch entsteht, dass man immer auf ein Ergebnis sich fixiert und sich verkrampft, sondern oft ist es ja so, dass man sich einer Unbestimmtheit und Ablenkungsmöglichkeiten ja gerade überlassen muss, um äh, gute Einfälle und Serendipity, also diesen glücklichen Zufall, überhaupt erwischen zu können. Unerfreulich Erfahrung ist vor allen Dingen äh, die Abwesenheit meiner Altersgenossen im Netz und mit denen ich aber eigentlich arbeiten muss und arbeiten möchte und mit denen ich gern vernetzt arbeiten möchte, die sind einfach nicht da. Äh, und äh, wenn sie digital vernetzt sind, dann nehmen sie es, nutzen sie es nur privat. Teilen und Austauschen ist deswegen mit denen sehr zeitraubend und was mich am meisten ärgert ist, dass sie auch noch glauben, sie würden deswegen nicht an dieser vernetzten Kommunikation teilnehmen, weil sie keine Zeit dafür haben, weil sie so viel arbeiten müssen. Und das stimmt einfach nicht. Die Arbeit wäre viel effektiver, wenn sie in den Netzen da wären.